Hallo zusammen, ist Timo und ich bin Fabian und wir machen beide momentan die Lehre bei der BRPURK AG als Logistiker EFZ. Willst du wissen, wieso uns die Lehre bei der BRPURK AG so gut gefällt und wie unser Alltag so aussieht? Dann komm jetzt mit! Die BRPURK AG ist ein technisches Grosshandelunternehmen und hat Beschläge und Licht im Sortiment, wo oft die Kuchen und Möbel verwendet werden. Zu unseren Kunden zählen hauptsächlich Schreiner und Elektriker. Unser Hauptlager und unsere Produktion sind in sich aus zu finden. Zu unseren Aufgaben gehören das von Artikeln. Das bedeutet, dass wir die Ware aus dem Regal nehmen und im Anschluss den Transport sicher verpacken und davon sendet. Ebenfalls erhalten wir täglich Wareneingänge von unseren Lieferanten. Unsere Aufgabe ist dabei die Annahme und Kontrolle Kontrolle der Ware. Wenn alles in Ordnung ist, kann die Ware anschliessend eingelagert werden. Was mir besonders gefällt, ist die gute Zusammenarbeit im Team. Denn das ist für mich ein wichtiger Faktor für einen motivierten Arbeitsalltag. Du darfst beim Burcher schon früh selbstständig arbeiten und Verantwortung mittragen. Ist dir die Neugier schon geweckt? Dann bewirb dich jetzt beim Burcher. Wir freuen uns auf dich.